Hallo Leute, hier ist die Jasmin von Albor. Ich möchte euch heute zwei tolle Produktneuheiten für den Queerung vorstellen, die euch mit Sicherheit begeistern werden. Zum einen die Cruise-Mode-Funktion, mit dem ihr auf langen, ebenen Strecken weniger anschieben müsst und sogar mal eure Hände frei habt. Zum anderen stelle ich euch den neuen curve vor, mit dem ihr mehr Kontrolle beim Fahren habt und gleichzeitig eure Sehnen und Gelenke dauerhaft vor Überlastung schont. Am besten legen wir gleich los. Sicher kennt ihr schon die Alba Mobility Plus App, mit der ihr euer Smartphone mit dem Twion verbinden könnt. Falls ihr zusätzlich auch das Mobility Plus Paket mit dem Lizenzcode erworben habt, könnt ihr neben der höheren Geschwindigkeit von 10 Stundenkilometern und nützlichen Fahrinformationen jetzt auch die neue Cruise Mode-Funktion nutzen. Ich zeige euch gleich mal, wie das geht. Zuerst aktiviert ihr Bluetooth an eurem Handy. Danach könnt ihr die Trio-App starten. Nun verbinden sich die Räder und ihr seht die bekannte Statusanzeige im Display. Wenn ihr nun auf den neuen Menüpunkt Cruise Mode geht, könnt ihr die Funktion aktivieren. Wenn ihr nun mit einer Geschwindigkeit über einem Kilometer pro Stunde fahrt, wird diese Geschwindigkeit automatisch von der Cruise-Mode-Funktion gehalten, ohne dass ihr ein weiteres Mal am Greifring anschieben müsst. Wenn ihr die Geschwindigkeit erhöhen wollt, müsst ihr einfach ein weiteres Mal anschieben und die neue, höhere Geschwindigkeit wird wieder automatisch gehalten. Der Tvion lässt sich auch im Cruise-Mode ganz einfach lenken, indem ihr einen Greifring abbremst, die Funktion Unterstützt sogar eine dynamische Kurvenfahrt. Somit können auch enge Radien problemlos bewältigt werden. Mit dieser neuen Funktion habt ihr jetzt eine Menge Möglichkeiten. So könnt ihr zum Beispiel längere Spaziergänge oder Shoppingtouren machen, müsst euch dabei weniger anstrengen und habt auch mal eine Hand frei. Das ist übrigens ein gutes Stichwort, denn eine weitere Einsatzmöglichkeit ist das gleichzeitige Transportieren eines Trolleykoffers am Flughafen oder Bahnhof. Ich zeige euch mal, wie das geht. Platziert den Koffer ein Stück von euch entfernt, startet den Cruise Mode und nehmt den Koffer mit. Zum Lenken könnt ihr dann die Hand wechseln oder lasst euch vom Koffer in die entsprechende Richtung ziehen. Noch einfacher ist es im Supermarkt mit einem Einkaufswagen. Von dem könnt ihr euch in die gewünschte Richtung ziehen lassen. Haltet euch aber bereit. Wenn ihr anhalten müsst, braucht ihr beide Hände an den Greifreifen. Hier noch ein paar wichtige Tipps von mir. Das Handy müsst ihr immer dabei haben und Bluetooth muss aktiv sein. Sonst funktioniert der Cruise Mode nicht. Die Funktion ist vor allem für ebene Strecken gemacht und bremst euch an Gefälle nicht von selbst. Bedenkt auch, dass sich die Reichweite mehr reduziert, je weniger ihr den Rollstuhl anschiebt. Der Cruise Mode kommt hier schon mal an seine Grenzen. Aber das war's noch nicht. Ich hatte euch ja eine weitere Neuigkeit versprochen. Und zwar ist euch sicher aufgefallen, dass ich die ganze Zeit mit einem ganz besonderen Greifring gefahren bin. Der Curve-L-Greifring wurde so entwickelt, dass der Daumen optimal auflegt und ihr 80% mehr Angriffsfläche im Vergleich zu einem runden Greifring habt. Mit diesem Greifring habt ihr eine viel bessere Kraftübertragung und deutlich mehr Kontrolle, vor allem bei längeren Fahrten im Außenbereich. So, das war's von mir. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, eure Jasmin von Albo. Bist du auch mal den Crossmod probefahren? Na klar.